Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Lorenzo hier und heute sprechen wir einmal darüber, wie du mehr auf Amazon verkaufst. Um mehr Verkäufe zu erzielen, geht es eigentlich um zwei große Bausteine. Einmal um die Traffic-Seite, wie wir also mehr Seitenbesucher auf unser Produkt bekommen, aber auch um die Conversion-Seite, wie mehr von diesen Seitenbesuchern wirklich kaufen und auch konvertieren. Und was wir uns heute anschauen werden, ist die Conversion-Rate davon. Das heißt, der Aspekt, der sozusagen im Endeffekt ausschlaggebend ist, dass du weniger Leute auf deinem Listing brauchst, um genauso viel oder auch mehr Verkäufe zu erzielen. Und unterm Strich hat eine höhere Conversion-Rate extrem viele Vorteile. Denn wir generieren nicht nur mehr Sales durch die gleiche Anzahl an Besuchern, sondern eine höhere Conversion-Rate signalisiert dem Amazon-Ranking auch sozusagen, okay, hey, das ist ein wirklich relevantes Produkt. Deswegen kann das Ganze weiter oben ausgestrahlt werden. Außerdem haben wir auch günstigere PPC-Preise und günstigere PPC-Preise sparen uns Geld oder wir bekommen durch das gleiche Budget einfach viel mehr Sales. Das heißt, unterm Strich haben wir long-term ein deutlich besseres Ranking und wir sparen extrem viel Geld und können einfach mehr Produkte verkaufen und haben dann diese ganze Kette an positiven Parametern danach, dass wir noch größere Bestellmengen einkaufen können, niedrigere Preise bekommen und, und, und. Das ist jetzt alles ein bisschen weiter ähm, außen vor. Worauf wir uns wie gesagt fokussieren, ist die Wichtigkeit von conversion Rate optimierung und wie du das Ganze anstellen kannst. Das heißt, Warum das Ganze relevant ist, denke ich mal, ist soweit ähm, verstanden. Und wir schauen uns heute vor allem diesen visuellen Aspekt des Listings an, weil die Menschen einfach viel schneller Bilder wahrnehmen können, als sich durch irgendwelche Texte, Bullet-Points, Titels oder was auch immer durchzulesen. Das heißt, das Ganze wird ungefähr, ungefähr 60.000 mal schneller verarbeitet visuell, als wenn wir irgendwas jetzt lesen müssten. Und genau darauf fokussieren wir uns heute. Und eine Kennzahl, die ich dir noch mitgeben möchte, die das Ganze nochmal wirklich verdeutlicht, ist ist, dass 74 Prozent derjenigen, die bei Amazon auch was suchen, im Endeffekt auch kaufen und konvertieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen Salzsteuer auf Amazon suche und 74 derjenigen, die auf Amazon auch Salzsteuer eingeben, die kaufen auch irgendeines der Produkte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der auf deinem Listing ist, auch genauso ein Produkt kaufen will, ist extrem hoch. Da sind nicht so viele Stöberer wie bei Google, die einfach nur mal schauen und sich informieren, sondern nein, auf Amazon haben Leute wirklich eine hohe, hohe Kaufinteresse. Das heißt, drei Viertel der Leute wollen wirklich auch jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwas kaufen. Und was ganz, ganz wichtig bei der Optimierung der Conversion Rate ist, dass du verstehst, in welchem Zustand sich die meisten Kunden gerade befinden. Weil in den meisten Fällen ist es nicht so, dass der Kunde seinen Laptop vor sich hat, zu Hause im Keller sitzt, keine ablecken hat und einfach nur sich genau alle Produkte vergleichen kann, nebeneinander aufmacht, sich alle Bilder anschaut, alle Texte durchliest und und und nein das ist nicht so der fall die leute holen die handy raus wollen ganz schnell gucken okay was kann ich jetzt haben okay vielleicht kaufe ich mir das gerade in der fünfminütigen mittagspause oder ähm, ich habe jetzt gerade irgendwas gesehen von einem kollegen da gehe ich mir auf amazon und bestell das direkt und das ist eigentlich der zustand in dem die meisten kunden sich befinden das heißt du musst auch wirklich so schnell es geht zum punkt kommen und die benefits von deinem produkt auch wirklich kommunizieren das heißt was du erstmal machen solltest ist bei den bildern anzufangen und zu testen welche bilder oder welche bildreihenfolge macht für mich am meisten sinn vielleicht hast du im zweiten bild bei dir nicht ganz so relevante Informationen oder im zweiten und im dritten Bild ist das Ganze erstmal so auf die, auf die grundlegenden Eigenschaften bezogen und die richtigen Benefits kommen dann erst danach. Falls es der Fall ist, probier erstmal zu switchen, dass du früher Bilder hast, die wirklich auf den Punkt den Vorteil von deinem Produkt kommunizieren. Und das Ganze kannst du einfach da mal laufen lassen, testen und dann schauen, okay, welches Bild wo kommentiert einfach am meisten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was die Bildreihenfolge angeht. Aber ganz, ganz wichtig und fast der entscheidendste Faktor ist überhaupt auch erst das Titelbild selber. Denn das Titelbild ist sozusagen der Haupttreiber, der am meisten Umsatz eigentlich von deinem ganzen Listing aufmacht, weil er nicht nur sozusagen dafür sorgt, dass auch mehr Leute auf dein Bild klicken. Ich weiß, hier geht es nicht um Traffic, sondern um Conversion und Optimierung, aber natürlich muss die Person auch erstmal auf deinem Listing sein, um überhaupt zu kaufen. Und wenn wir uns das erste Bild anschauen, dann haben wir auch selber gesehen, dass es definitiv am besten funktioniert, wenn du letztendlich das Produkt in Aktion irgendwo zeigst. Das heißt, wenn du ein Sportgerät hast, dann fotografiere es nicht so, dass es einfach nur auf weiß im Hintergrund ist, sondern schau, ob das irgendwie noch in Szene gesetzt werden kann. Das ist auch konform ähm, mit den Amazon Terms of Services. Man darf sozusagen nur jetzt nichts einfügen, was irgendwie gravierende Einwirkungen auf den User hat. Das heißt, äh, wenn einfach da irgendein Sportgerät ist und das auch in Benutzung angezeigt wird und das auch vom Algorithmus durchgewunken wird, dass das Bild nicht abgelehnt wird, dann kann das ein Riesenvorteil sein, weil wahrscheinlich die meisten anderen einfach nur ganz standardmäßig ihr Produkt, Produkt, Produkt abbilden und du das Ganze aber dann in Anwendung hast. Das ist direkt für das Gehirn viel, viel einfacher zu verstehen, okay, das mache ich damit. Auch wenn jeder weiß, was ich mit Liegestützegriffen machen zum Beispiel, da weiß jeder Mensch, okay, die sind dafür da, aber diese Transferleistung von, okay, ich muss mir jetzt vorstellen, wie jemand oder wie ich persönlich vielleicht da drauf liege, ist der eine Punkt. Wenn das direkt hier vorgenommen wird, dann sind das ein paar Millisekunden Unterschied, die im Endeffekt auch die Entscheidung ausmachen. Weil du gehst ja nicht auf Amazon und schaust genau, okay, welches Produkt will ich jetzt aus. Nein, du entscheidest innerhalb von Millisekunden, auf was du draufklickst. Und genau das müssen wir durch so ein Titelbild in Aktion auch wirklich erreichen. Außerdem solltest du auch hergehen und irgendwelche Banner oder Störer mit auf dein Produktbild, also auf dein Titelbild bringen. Das heißt, du kannst da einfach kleine Icons draufbringen, die so aussehen, wie als wären sie an dem Produkt überhaupt schon angebunden. Der Vorteil davon ist, dass es nicht von Amazon abgelehnt wird, weil der muss nicht entscheiden kann, okay, gehört dieser Banner, wo jetzt bei einem Proteinpulver draufsteht, 25 Gramm Eiweiß oder so also nochmal hervorgehoben, gehört das jetzt zum Produkt oder ist es nachträglich eingefügt? Wenn es nachträglich eingefügt wäre, dürfte es eigentlich nicht mit drauf, aber das wird nicht realisiert, wenn das wirklich smart und gut gemacht ist und aus dem Grund kannst du dann so nochmal Vorteile hervorheben und dich auch so visuell, aber auch mit Vorteilen wirklich von der Konkurrenz abheben und grundlegend geht es eigentlich darum, dass du immer anders als die Konkurrenz bist. Also anders, aber natürlich im positiven Sinne verschlechtert das Ganze nicht natürlich, aber Du sollst einfach hergehen und wie gesagt, dich von der Konkurrenz abheben. Und wie das genau in deinem Fall und in deiner Nische zu tun ist, das weißt du besser. Das kannst du selber natürlich auch herausfinden. Test es einfach, schau, wie die USA das macht oder was auch immer. Schau einfach, dass du dich wie gesagt, durch diese Parameter, die ich gerade gesagt habe, abhebst. Und wenn du einmal alles optimiert hast, aber dann immer noch nicht happy bist mit vielleicht deinem Packaging oder so, dann geh mal her und schau, dass du mal nur auf dem Titelbild vielleicht das Packaging leicht anpasst, weil da wird sich kein Kunde beschweren, wenn das auf einmal jetzt, wenn die Ecke jetzt nicht rot, sondern äh, orange oder lila oder was auch immer ist. Da kannst du auch mal schauen, ob du hier so durch kleine Mikrooptimierungen den einen oder anderen Prozentsatz an einer erhöhten Conversion Rate hast oder aber auch, dass du im weiteren Verlauf, wenn du sozusagen gesehen hast, okay, die Farbe lila konvertiert irgendwie besser bei, der, bei meinem Produkt, dass du bei der Nachbestellung dann ein ganz anderes Packaging wirklich in Auftrag gibst und dann schaust, okay, kann ich mit so einem Packaging vielleicht noch besser performen und kann ich noch mal eine höhere Conversion erzielen, dass Leute sozusagen dadurch das Gefühl haben, sie haben ein besseres Einkaufserlebnis und so halt auch mehr meiner Produkte kaufen. Das heißt auch das Packaging in der Optimierung, was natürlich erstmal auf Amazon visuell dargestellt werden kann und wenn es funktioniert, später dann wirklich in Auftrag gegeben werden kann, kann extrem gut funktionieren. An sich, wenn wir uns das richtig anschauen, haben wir die Bilder oben und weitere Bilder, die wir nutzen können, sind im a content Das heißt, im A-Plus-Content solltest du nicht hergehen und dich dafür entscheiden, dass du Texte viel mit einbaust, sondern geh wirklich her und mach den Großteil einfach über Bildern, weil auch hier ist es so, dass Bilder viel schneller kommunizieren als Texte und deswegen machen auch hier Bilder deutlich mehr Sinn, das heißt schau wirklich, dass du die Benefits auch nochmal nach und nach in den A plus content mit reinpackst und was du auch machen kannst im A plus content ist, dass du wirklich hergehst und die Kunden dazu animierst, dass sie vielleicht zwei oder drei Produkte kaufen, weil bei Amazon ist es so, dass wenn ein Kunde sozusagen auf deine Listing klickt und zwei Artikel kauft, du keine hundertprozentige Conversion-Wert hast, sondern eine zweihundertprozentige. Das ist nur Amazon so. Und das ist von Vorteil hier, weil wir durch mehr Verkäufe extrem unsere Conversion Rate steigern können. Und deswegen hat das auch einen sehr, sehr großen Impact. Also schau auch, dass du irgendwelche Angebote mit reingibst, dass Kunden auch vielleicht mehrere deine Artikel kaufen. Und der letzte Punkt ist das Thema Video. Bei den Videos kannst du mal hergehen und du kannst Standard Produktvideos machen. Klar, die kannst du von Agenturen in Auftrag geben lassen. Aber was auch deutlich besser äh, performen kann, Je nach Produkt sind wirklich Face-to-Face-Videos. So wie wir jetzt hier gerade kommunizieren, weil das einfach mehr Vertrauen schafft. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Produkt hat, die Lebensstützgriffe und die wirklich in die Kamera halt erzählt, was die Vorteile davon sind, dann kann das deutlich mehr Vertrauen schaffen, als wenn du einfach nur ein Produktvideo hast und dann Pfeile drauf gezeigt werden mit extra weicher Schaumstoffgriff und rutschfeste Unterlage und was auch immer. Weil das ist mittlerweile auch Standard, das kennt auch jeder irgendwo. Klar ist es ist besser, als kein Video zu haben, aber in manchen Fällen kann es Sinn machen, wirklich noch eine Person, den Charakter zu dem Produkt zu attachen, sozusagen das einfach noch mehr Vertrauen geschaffen wird. Und das waren so ein paar Punkte zum Thema Conversion Rate Steigerung. Wenn du das Ganze ausprobierst, dann kann sein, dass es nicht von vorne rein klappt, sondern du musst halt, wie der Name schon sagt, es ausprobieren, verschiedene Dinge testen. Und wenn du derjenige bist, der am meisten testest in deiner Nische, dann wirst du auf kurz oder lang definitiv auch eine höhere Conversion Rate haben als die Konkurrenz. Und wenn deine Conversion Rate höher ist, werden sie eigentlich wahrscheinlich keine Chance haben, irgendwann mit dir mitzuhalten, weil sie nicht wissen, was du genau machst und was du anders machst. Und du dadurch dann natürlich viel mehr Sales über den Long Term so generieren wirst. Genau, das war es aber auch mit mit dem kurzen Video, wenn du auch noch alles andere zum Thema Amazon erfahren willst, wie du auch die richtigen Produkte im Vorfeld natürlich auf den Markt bekommst, welche USBs auch etc. Sinn machen, dann geh mal her und klick auf den Link unterhalb der Beschreibung, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann können wir schauen, ob wir gemeinsam mit dir auch dein gesamtes Amazon-Business aufbauen können. Aber ich würde sagen, bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.